Output transcript: Wir sind in der sql In sich der ist, das hat sich nicht angepasst. Sehr ist dein Gehalt mit der Inflation mitgegangen? Nein. <lacht> es bleibt permanent. Gibst du Taschengeld? Nein. Ist dein Gehalt mitgestiegen? Ich bin Beamter, ich bin Lehrer, also das ist minimal. Wurde mal irgendwas angeglichen, aber ich weiß es nicht genau. Wie viel ziehst du deinen Lebensunterhalt? Egal, man meine Eltern, Essen, Klamotten, alles. Halsmann ist eine sie hauschen. hat sich euer Gehalt der Inflation angepasst. Was arbeitest du? Lehrer. Noch ein Lehrer, wir haben gerade schon Lehrer. Ist Ihr Gehalt mit der Inflation mitgestiegen? Natürlich nicht. Wir hinken hinterher schon seit Jahrzehnten. Sie arbeiten noch oder ist schon in Rente? Ich bin in Rente, ja. Äh, hat sich die Inflation in Ihrem Gehalt widerspiegelt? Ja, selbstverständlich. Man geht arbeiten, sieben Tage die Woche und es bleibt unterm Strich nichts übrig. Aktuell noch nicht, ne. Das heißt, du erwartest, dass es noch steigt. Also da gibt es dann irgendwie zwei Prozent oder sowas, aber das reicht ja nicht. Wie macht sich die Inflation in Ihrem Leben bemerkbar? Im Prinzip alles, was so mein direktes Leben betrifft, ist teurer geworden. Also irgendwie Freizeitaktivitäten ist extrem geworden. Ja, man merkt, dass man am Monatsende kaum was in der Hand hat. Alle Kosten sind gestiegen. Ausnehmkosten, Gas, Strom. Und gerade bei uns in Berlin, also ich bin ja Berliner, die Mieten sind nicht mehr zu bezahlen, jetzt kommen ja noch die Heizkosten und alles dazu, irgendwann mal, ja. Ich schränke mich ein, wo es geht, bei den Lebensmitteln, Ausflüge, Lokalbesuche, anders geht's nicht. Und dann was auf die Seite schaffe für die berühmte Jahresabrechnung. Das heißt, Sie sind Busfahrer? Nein, ähm, Zugbegleiter. Da muss man sieben Tage... Die Woche ja, aus Personalmangel schon. Korn. Das Einzige, was so geblieben ist, sind die Kleidung, Klamotten einkaufen. Das macht noch Spaß, alles andere macht keinen Spaß mehr. Ist ein Kind auch teurer geworden? Weil ihre Mama nicht stillen konnte, hat die Babynahrung bekommen, die ist auch teurer geworden. Explodiert. Ja, äh. genau. Und sie war eh schon teurer. Beeinflussen diese hohen Preise irgendwie euer Kaufverhalten? Ich gucke doch mehr aufs Geld, was ich vorher nicht brauchte. Ja. ja. Doch. Das ist ganz normal, Lebensmittel müssen wir trotzdem kaufen. Die, ja, äh, aber die meistens haben... im Schnäppchen, dann ja. wenn sie im Angebot Mann. sind. Dann kaufe ich mehr und tue es halt in Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft? Für meine Zukunft nicht mehr, aber für die Zukunft meiner Kinder mache ich mir schon Sorgen. Weil die müssen auch mittlerweile beide arbeiten, um über die Runde zu kommen. Und ein geordnetes Familienleben mit Kindern, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, ist gar nicht mehr möglich. Etwas schon. Zukunftängste, denke ich mal, haben die meisten jetzt im Moment. Ne? Weil keiner weiß, wie es weitergeht. Definitiv. Ob wir das <grablers> überhaupt schaffen, ob wir in die Schuldenfalle reinkommen, ob wir da überhaupt dann irgendwann mal wieder rauskommen, das auf jeden Fall. Und ob den Kindern was überhaupt übrig bleibt dann. Machst du dir Sorgen über die Zukunft? Sorgen nein, Gedanken ja. Ja gut, als Lehrer muss man sich um fast nichts sorgen. Nein, wir haben den besten Job der Welt. Bewerbt <lacht> euch, bewerbt euch, werdet Lehrer, bester Job, nur Ferien und Entspanntheit. <lacht> alles geil, alles geil. Äh, ab auf die äh, Hochschule. <lacht> Ganz klar, <lacht> ja, nehmen wir.